Die Vision ist eigentlich klar. Wir wollen mit Blooms und unserer Technologie in Hotels, in Gastronomiebetrieben ein flächendeckendes Netzwerk aufbauen mit kleinen Indoor-Farmen, so wie wir es hier auch haben.